Ja, mein Name ist Sophie Fries, ich bin die Hauptabteilungsleiterin Berufsbildung in der Handwerkskammer zu Leipzig und diese Aufgabe habe ich erst seit März inne und habe vorher ganz viele junge Leute in den verschiedensten Berufen ausgebildet. Ja, die Handwerkskammer hat wie alle Handwerkskammern in Deutschland eine hoheitliche Aufgabe zu erfüllen und zwar hat sie darauf zu achten, dass die Meisterinnen und Meister in ihrem jeweiligen Beruf in einem großen Verzeichnis eingetragen sind. Und ein solches großes Verzeichnis gibt es auch für alle Auszubildenden in diesen Berufen, die im Handwerk ausgebildet werden. Das ist die Lehrlingsrolle und zu unseren ganz wesentlichen Aufgaben gehört es, dass wir die Ausbildung unserer Jugendlichen überwachen und dafür sorgen, dass sie sehr erfolgreich einen Handwerksberuf in unseren Unternehmen lernen können. Wir selber bilden Bürokaufleute aus. Und natürlich ähm, haben wir da eine ganze Reihe von Ausbilderinnen und Ausbildern, die selber jeden Tag hier im Büro arbeiten und sehr gerne ihre umfangreichen Kenntnisse weitergeben. Mein Name ist Andreas Mayer, ich bin Mitarbeiter der Handwerkskammer zu Leipzig, bin als Ausbildungsberater beschäftigt und bin für die Berufsausbildung unter anderem in den handwerklichen Betrieben mitverantwortlich. Die Ausbildungsberater unterstützen die Unternehmen bei der Ausbildung von Lehrlingen. Das heißt, die Betriebe können sich an ihre Handwerkskammer wenden und können sich Informationen zur Berufsausbildung hier einholen. Ein Ausbildungsberuf unter den vielen handwerklichen Ausbildungsberufen und in den 100 Berufen ist die Ausbildung zum Bürokaufmann, bürokauffrau Diesen Ausbildungsberuf bildet die Handwerkskammer auch selber aus. Die Auszubildenden werden in den unterschiedlichen Abteilungen eingesetzt, durchlaufen nach einem Plan die einzelnen Bereiche, und werden dort ausgebildet in unterschiedlichen Inhalten des Ausbildungsberufes Bürokaufmann, bürokauffrau Als Beispiel möchte ich nennen, die Lehrlinge arbeiten im Gesellenprüfungswesen bei uns mit. Sie arbeiten bei uns mit in der Wirtschaftsverwaltung. Sie arbeiten in der, im Einzug, sie arbeiten mit auch in der Umlage, sie arbeiten in der Rechtsabteilung mit. Und am Ende, nach der dreijährigen Ausbildungszeit, werden sie ihre Prüfung ablegen und werden dann zum Facharbeiterabschluss gelangen zum Bürokaufmann, Bürokaufrau. Voraussetzungen für eine Berufsausbildung zum Bürokaufmann, Bürokaufrau sollte ein guter Schulabschluss sein. In den kaufmännischen Berufen gibt es die Möglichkeit, nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung sich äh, den Fachwirt oder darauf aufbauend eine betriebswirtschaftliche Ausbildung im Rahmen der Weiterbildung durchzuführen. Jugendliche, die eine kaufmännische Berufsausbildung aufnehmen, wollen wollen. sollten natürlich teamfähig sein, kollegial sollten sie sein, sie sollten über gute Kenntnisse der Rechtschreibung, deutsche Sprache, Grammatik, auch mathematische Kenntnisse sollten vorhanden sein, sie sollten Freude an kaufmännischen Tätigkeiten haben, sie sollten auch ein vernünftiges Schriftbild haben und natürlich Kenntnisse, Vorkenntnisse am Computer sollten schon vorhanden sein. Als abschließend Hinweis zu unserem kleinen Interview möchte ich alle Jugendlichen ermutigen, sich auch für die kaufmännischen Berufe zu interessieren. Alle Betriebe ab einer bestimmten Größe sind interessiert an Ausbildung von Jugendlichen im kaufmännischen Bereich. Aber auf die Betriebe zugehen ist immer wichtig, dass man vorstellig wird, eine ordentliche Bewerbungsmappe abgibt und vielleicht auch nochmal nachfragt. Mein Tipp ist auf jeden Fall nochmal den Betrieb ansprechen, ob die Bewerbung an der richtigen Stelle angekommen ist. Ein ruhiges Interesse zeigen, vielleicht auch nochmal ein Praktikum anbieten in der Ferienzeit. Das muss nicht gleich 14 Tage sein, reicht manchmal ein, zwei Tage, dass man dort einfach mal in den Betrieb reinschnuppert. Und unsere Betriebe machen das, die freuen sich, wenn Jugendliche hinkommen und danach fragen. Ja, also ein Ausbildungsberater hat natürlich auch mein Beruf gelernt. Ich komme also aus der Elektrobranche, ich habe also mal... Elektriker, Elektroinstallateur gelernt, das ist schon ein paar Jahre her, dann habe ich auch mal einen Elektromeister abgeschlossen und es wäre jetzt also vermessen, natürlich diesen Beruf nicht als meinen Lieblingsberuf zu nennen, die Elektrobranche ist nach wie vor mein Lieblingsberuf, den ich in den Betrieben betreue und immer wenn ich in Elektrobetriebe gehe, kann ich natürlich auch ein kleines bisschen mitreden dass wir bei anderen Berufen natürlich nicht immer ganz so leicht fällt als Ausbildungsberater. Oh, ich liebe den Handwerksberuf des Raumausstatters. Der Raumausstatter ist ein ganz kreativer Beruf. Er arbeitet mit Stoffen, weil Möbel gepolstert, aufgepolstert, Dekorationen für Wand und Fenster erzeugt werden insgesamt eine ganz ganz tolle kreative aufgabe und wer gerne mit, mit farbe und form und stoffen und seinen händen arbeitet ist in diesem beruf ganz ganz recht Nein, da haben wir schon ins